hey hey oliver schirmer hier herzlich willkommen zu diesem video in diesem video ja, möchte ich dir meine sieben top tools ähm, an die hand geben wie du wie, oder mit denen du effektiver arbeiten kannst ja und das sind die tools die ich so in meinem arbeitsalltag ja ja am meisten im gebrauch habe so kann man es eigentlich sagen natürlich gibt es viele tools die dir ähm, effektives arbeiten ermöglichen ähm, ich nutze auch viele tools wie zum beispiel mein e mail marketing system was ich tagtäglich im einsatz habe oder ja das tool zum webseiten bauen aber darum soll es in dem in dem video heute nicht gehen sondern heute soll es eigentlich eher um die tools gehen mit denen du dich ja selbst leichter organisieren kannst und wo du einfach wenn du zum beispiel auch in gesprächen bist alles einfach viel schneller und effektiver erledigen kannst ähm, der hintergrund des videos ist einfach folgender in den ähm, ja immer wieder mal in gesprächen kommt es halt vor dass ähm, zum beispiel ähm, wenn man wenn man sich irgendwo einloggen muss, dann fehlen auf einmal die Passwörter oder so, ja. Und dann ähm, dauert es, bis die Passwörter irgendwo in alten Listen rausgegraben wurden. Und ähm, ja, und das, da geht halt super viel äh, Zeit flöten. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach mal dieses Video hier und ähm, zeige dir, wie ich mich da in den Bereichen organisiere. Und vielleicht hilft dir das Ganze ja dann auch ein Stück weit weiter. Äh, mich würde natürlich auch brennend interessieren, welche Tools du einsetzt, wie du dich organisierst. nutzt doch einfach die Kommentare. Funktion unterhalb des Videos und schreibe einfach mal deine Tools rein. Und ähm, ja, wenn du Ergänzungen hast, dann freue ich mich da natürlich auch sehr drüber. Okay, lass uns loslegen. Das erste Tool ist meine ja, ganz klassische To-Do-Liste und ich habe das im Prinzip auch immer auf dem Papier, weil ähm, ich habe es mit To-Do-Listen ähm, quasi mit Apps und so weiter probiert, aber das ist einfach nicht, ähm, das liegt mir nicht so. Ich bin da eher so ein bisschen der haptische Typ, der ähm, ja gerne äh, mit einem schönen Notizbuch, mit einem schönen Stift ähm, die ganzen Dinge dann einfach auch ähm, einträgt und bei mir sieht es im prinzip folgendermaßen aus ich habe eine ein Notizbuch, dort ist eine To-Do-Liste angelegt und da schreibe ich alles rein, was ich ähm, ja irgendwann mal erledigen muss oder wenn ich Ideen habe, die ich umsetzen will, dann kommt es da rein. So und dann habe ich eine kleinere To-Do-Liste und da siehst du hier einen Auszug davon und das ist quasi so meine Tagesplanung für jeden Tag auf der rechten Seite. Geht es morgens los, schreibe ich mir meine wichtigsten äh, vier bis sechs Ziele, diese von, von diesem Jahr halt eben rein, dann so ein Zitat oder auch manchmal zwei, je nachdem, wenn ich ähm, ja, mich in eine gewisse Richtung einfach so auch ein bisschen ein Stück weit motivieren will, dann überlege ich mir, was könnte heute dann gut für den Tag passen, schreibe ich mir dann hier rein. Dann ähm, werde ich konkreter und schreibe mir einfach auch, was ich heute ähm, erreichen will oder welche Dinge ich auf jeden Fall umsetzen will. Und dann gegen Abend, wenn die Arbeit getan ist, ähm, ja, notiere ich mir dann, was war heute gut, wofür kann ich dankbar sein, welche Erfolge habe ich erzielt. Das notiere ich dann eben äh, um in diesem Bereich. Und zum Abschluss schreibe ich mir dann nochmal ähm, ja, meine vier bis sechs wichtigsten Ziele für dieses Jahr auf. Einfach, wenn du das jeden, das jeden Tag, ich sage mal, zweimal machst, dann hast du es ja über 700 mal ähm im jahr geschrieben und das wird definitiv ähm, etwas ähm, ja, mit dir machen und wird dich definitiv darauf fokussieren dass du deine ziele auch ähm, ja, erreichst so und dann haben wir auf der linken seite das ist die eigentliche ähm, spalte für die to do's da unten siehst du links unten siehst du aufgaben notizen termine und hier schreibe ich dann im prinzip rein was heute so für termine anliegen hier schreibe ich auch rein wenn jetzt zum beispiel auf meiner to do liste ein to do ist was ich heute umsetzen will dann kommt es da auch mit drauf und hier oben unter aktivität das ist wie so eine art kleiner tracker für mich da habe ich so aktivitäten die eigentlich jeden tag dran kommen ja so standardisierte sachen die jeden tag einfach gemacht die die ich einfach jeden tag mache und da, da habe ich dann auch so ein Punktesystem. Also für jedes To-Do, was ich erledigt habe, habe ich dann kriege ich dann einen Punkt und kann dann zum Schluss eben halt auch auswerten, wie viele Punkte habe ich an dem Tag erzielt. Also lange, lange Rede, kurzer Sinn von der großen To-Do-Liste. Wähle ich dann immer so maximal sechs Aufgaben aus, die dann hier auf diese Seite mit raufkommen und die ich dann eben Schritt für Schritt abarbeite. Und das ist für mich so ein System, das hat sich als, als gut ähm, ja herausgestellt weil ich hier einfach ähm, merke dass ich äh, super produktiv bin und dass es einfach schnell geht weil wenn du ähm, auf der großen to do liste arbeitest da hast du so viele dinge drauf stehen für mich ist es dann eher so dass das meinen fokus abzieht wenn ich jetzt aber hier das alles auf einem blatt dann so gebündelt habe und wirklich mich auf diese sechs aufgaben dann auch konzentriere dann funktioniert es ähm, ja für mein empfinden ähm, am besten, ja, also für mich, da ist ja jeder immer ein Stück weit anders. Genau, das ist ähm, das erste Tool, welches ich einsetze und welches ich äh, ja empfehlen kann, dass, dass du darüber nachdenkst, das ebenfalls zu tun. So, und dann ist das liebe äh, Thema Passwörter. Und das ist so etwas, das begegnet mir relativ häufig, wenn ich gefragt werde, äh, zum Beispiel, wenn es um Webseiten geht und wir ja an äh, zwei, drei Dingen da arbeiten müssen, dann haben wir ein Meeting, dann sage ich, okay, log dich mal ein. Und dann geht eigentlich schon die Sucherei los. Wo habe ich denn das Passwort? Ich ich weiß gerade das passwort nicht ja und das kostet einfach super viel zeit und deswegen ähm, ich persönlich arbeite ebenfalls mit einem Passwortmanager und das kann ich jedem nur empfehlen ähm, das auch zu machen ich habe da noch nie schlechte erfahrungen gemacht da gibt es verschiedene der vorteil ist du musst dir im prinzip nur ein äh, masterpasswort merken ähm, da loggst du dich dann einmal ein und wenn du eine webseite aufrufst ja und dir dort zum beispiel ein neues passwort anlegst, kannst du das sofort über den browser dann quasi abspeichern und dann ist es gleichzeitig auf deinem Handy, auf deinem Tablet überall hinterlegt und wenn du dann die Seite erneut aufrufst, also wenn selbst wenn du ausgelockt bist, dann kannst du automatisch ähm, ja die Passwörter, die Passwörter da einfügen oder manuell eben halt einfügen und so ähm, geht dir da äh, nichts verloren du hast immer alle Passwörter ja bei dir und hast sie immer ja, zur Hand, wenn du sie brauchst. Wie gesagt, es gibt da verschiedene ähm, Passwortmanager oder Tresore, wie auch immer man es nennen will. Ähm, hier zum Beispiel One Password hast du hier, ähm, dann gibt es noch NPass und LastPass. Das sind so, soweit also, ich das einschätzen kann, die drei größten. Ähm, und ähm, ja, von daher, egal welchen du nimmst, ja entscheide dich am besten für einen schau dir das ganze an welcher dir da am besten liegt und dann hat ähm, das thema Passwortsuche ja auch ein ende ähm, genau so das ist also dann im prinzip das zweite tool ja dann haben wir ähm, ein tool welches ich dir zeigen möchte ähm, gibt es soweit ich weiß aber nur für windows pcs und zwar nennt sich das äh, Meet franz ähm, und mit Franz ist im Prinzip ähm, ja ein Messenger, in dem du alle deine Messenger vereinen kannst. Und das ist immer ähm, ja schön, weil manchmal kommt es ja auch vor, dass du zum Beispiel, dass dir jemand ähm, über Facebook einen Link schickt und ähm, oder du kriegst einen eine, einen Link per Mail oder wie auch immer und du möchtest den jetzt an einen Partner oder so weitergeben, dann habe ich hier super Erfahrung gemacht, weil ich hier einfach auch von der einen Plattform das Ganze rauskopieren kann, kann es auf die nächste Plattform dann an die jeweilige Person weitersenden und muss nicht erst immer zwischen verschiedenen Apps hin und her switchen und ähm, ja kann auch mal schnell vom PC aus eine WhatsApp-Nachricht eben beantworten, ohne dass ich dann immer ja ich sag mal das Medium wechseln muss und dann ähm, über Handy reingehen muss. Also ist für mich ähm, ja eines meiner meist eingesetzten Tools, ähm, weil ich da tagtäglich eben halt drin bin. Und wenn ähm, ja und wenn Fragen dann reinkommen oder wenn mir äh, ne, jemand schreibt, kann ich darüber dann eben halt antworten, egal auf welchem Kanal das ist. Das heißt, ich habe alles an einer Stelle. Ähm, auch cool ist du kannst auch hier zum beispiel dein linkedin profil ähm, ja verknüpfen das heißt du kannst dann auch gleich über linkedin den leuten dann wieder zurückschreiben du hast auch die möglichkeit ähm, ja deine facebook seite damit zu verbinden also richtig richtig coole sache und ähm, ja gibt es als kostenlose version aber du siehst auch hier schon hier gibt es natürlich auch dann ähm, ja bezahlte ähm, pläne du siehst ja die die freie lizenz ja und dann ähm, siehst du hier 4 ähm, euro monatlich für weitere funktionen genau so dann das nächste tool ist ähm, ja die ähm, ja, google äh, business anwendungen ähm, vor allem äh, da google drive google drive ist im prinzip äh, mein ablageort da lege ich die meisten dinge ähm, ja, einfach ab auf die ich ähm, auch von unterwegs zugriff haben möchte ich nutze aber auch zum beispiel ähm, google tabellen oder google docs ähm, ja super gerne weil auch hier kannst du mal schnell auch für dein team oder so dann einfach die jeweiligen dokumente freischalten du hast also alle tools drin die du brauchst hast sofort ähm, in, in gratis bereich sogar 15 gigabyte speicherplatz in, in quasi ähm, wo du Dateien ablegen kannst, ähm, du kannst relativ schnell deine Dokumente wiederfinden und es sind eben wie gesagt alle Anwendungen ähm, da, die du so im großen ähm, bist, im großen Ganzen im business Businessalltag brauchst und ähm, es ist natürlich auch ähm, ja Excel, Word und PowerPoint äh, kompatibel und so weiter. Ja, also ähm, das ist ebenfalls ein Tool, was bei mir tagtäglich im Einsatz ist. So. Das nächste Tool, welches ich sehr stark nutze, das ist Simple Note. SimpleNote. Note nutze ich zum Beispiel für Content-Ideen. Das heißt, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blogartikel erstelle, dann mache ich das, also nicht immer, aber sehr häufig über Simple Note oder ich notiere mir dort halt Ideen für Facebook-Post oder wie auch immer. Und ähm, ganz wichtig ist hier, ähm, ich habe hier auch meine Textbausteine hinterlegt. Ja? Ähm, du könntest das natürlich auch mit Phrase Express oder mit Textexpander machen. Ähm, allerdings muss ich jetzt dazu sagen, dass ich immer so ein bisschen Probleme hatte mit, ähm, mit Phrase Express. Manchmal hat die Synchronisierung nicht so richtig funktioniert, aber ähm, ich kenne auch viele, bei denen funktioniert das ohne Probleme. Es lag dann wahrscheinlich eher an meinem äh, Equipment oder ja an meinen einstellungen aber wie gesagt ähm, teilweise hatte ich dann dass halt eben Texte verloren ging und deswegen ähm, bin ich jetzt bei äh, simple note gelandet ähm, funktioniert ähm, reibungslos und ähm, ich kann einfach reingehen kann mir das ganze kopieren natürlich ähm, muss ich dann halt quasi in die app rein muss es rauskopieren und kann dann ähm, den textbaustein ähm, erst dann quasi in das ja in die e mail oder so halt einfügen aber ist ein kleiner umweg da ist ähm, Phrase express und TextExpander deutlich besser aber aktuell funktioniert es für mich so ganz gut und ähm, ich habe halt alle meine notizen mehr oder weniger so an einem ort wo ich dann einfach schnell drauf zugreifen kann und es synchronisiert sich auch auf allen ähm, ja, Endgeräten quasi die ich im einsatz habe so und dann ähm, habe ich ein Dokument, das kann ich dir jetzt hier leider nicht zeigen, habe ich immer für mein Geschäft, habe ich ein Dokument in äh, ein Google Docs äh, Dokument und dort habe ich dann im Prinzip alle meine... Ähm, ja, die wichtigsten Daten, die ich benötige oder ähm, aber auch ähm, gewisse Links, ähm, wo häufig von Teampartnern oder so nachgefragt werden. Ähm, dort ist dann im Prinzip alles ähm, in einem Dokument ähm, hinterlegt, so dass wenn Fragen sind, kann ich entweder über unseren Mitgliederbereich das Ganze machen oder einfach ähm, mich in das Dokument ähm, quasi das dokument aufrufen und dann dort die jeweilige information rauskopieren und dann an die an den partner dementsprechend weitergeben genau so und dann haben wir noch das last but not least das ähm, ja das wichtigste tool mit und zwar das ist der kalender ich nutze da den google kalender einfach ähm, klar um äh, die termine zu notieren und ähm, ja einfach auch die woche im voraus zu planen und dann gibt es noch so eine kleine erweiterung ähm, die ich auch einsetze. das ist zum einen ähm, you can book me ähm, you can book me nutze ich aktuell weniger ähm, bzw. gar nicht mehr ähm, zeigt dir ja auch gleich warum weil ich da ein anderes tool für ähm, gefunden habe aber ähm, egal welches tool da du jetzt verwendest da musst du einfach mal für dich schauen ähm, ja, welche da für dich interessant sind gerade wenn du ja ähm, viele Termine vereinbarst ja diese diese Tools die sparen mir da super viel Zeit weil wenn ähm, es mal schnell gehen muss dann kann ich einfach den Link zu meiner zu meinem Terminkalender quasi weitergeben und dann kann die person auf den link klicken kommt dann auf eine seite wie diese hier zum beispiel kann dann ihren passenden termin raussuchen und was das schöne bei diesen tools ist du kannst auch dann reminder quasi an deine ähm, an die leute äh, versenden die mit ihr zum termin äh, vereinbart haben ähm, beide tools die ich dir jetzt kurz zeige die gibt es äh, in der kostenlosen version und in der kostenpflichtigen version ähm, kannst aber natürlich auch mal in, über eine, eine Google-Suche einfach noch weitere Tools finden. Das sind jetzt so die beiden Tools, die ich schon im Einsatz hatte und mit denen ich sehr zufrieden war. Welches da jetzt deinen Anforderungen am besten entspricht, musst du dann eben für dich selbst rausfinden. Ich werde die Links auch dann nochmal unterhalb des Videos in die Beschreibung packen. Also ein Tool ist da zum Beispiel You Can Book Me und ein weiteres tool ist ähm, a book like a boss und ähm, hier hast du zum beispiel deine eigene booking page das heißt ähm, ja du kannst ähm, leute auf diese seite leiten die können dann aus verschiedenen wenn du jetzt zum beispiel verschiedene ähm, ja, Gesprächstermine quasi anbietest, zum Beispiel ein online, ähm, zum Beispiel in Kurs, ja, oder ähm, du bietest einfach ein Eins-zu-Eins-Gespräch an. Dann kannst du das dort ähm, alles auf dieser ähm, Seite quasi auflisten. Dann kann man dort draufklicken, dann geht der Terminkalender auf. Die Leute können direkt buchen. Und was das Schöne ist, je nach ähm, je nach Paket, welches du hier hast, ähm, auch dann darüber bezahlen. Ja, und so hast du halt eben alles äh, in einem Aufwasch und ähm, hast nicht mehrere Arbeitsschritte. Genau, ähm, du hast siehst auch hier verschiedene Sprachen, dann äh, Klar, DSGVO und so weiter, GDPR-Compliant ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Ist also alles drin, was man braucht. Und auch hier hast du wieder dieses Messaging-System, dass du einfach auch ja deine die Leute, die mit ihren Termin vereinbart haben, noch mal automatisiert an die Termine erinnern kannst. Also auch ein richtig gelungenes Tool, wie ich finde. Und ja, schau dir einfach an, was da für dich dann am besten passt. Genau, du siehst, es gibt hier verschiedene ähm, Pakete auch. Auch hier einfach mal schauen, was so für dich ähm, ja, äh, das Paket ist, wo die, wo die Anforderungen eben halt erfüllt, die du, ähm, ja, die du an das Tool einfach stellst so das war es jetzt ähm, ja von meiner seite aus fürs erste mal wollte einfach einen kurzen überblick über die tools geben die ich so tagtäglich einsetze, mit denen ich mich organisiere und für mich für meinen äh, für mein geschäft ist hier im, im prinzip im Großen und Ganzen alles drin, was ich jetzt für mich brauche, um mich zu organisieren. Natürlich gibt es auch noch Tools, wenn du jetzt in einem, mit mit einem Team zusammenarbeitest. Ja, gibt es weitere Tools, wie du Aufgaben auch ans Team delegieren kannst, ob das jetzt über Trello ist zum Beispiel oder ähm, oder über Slack oder solche Dinge. Ähm, darum sollte es jetzt heute gar nicht so gehen, sondern einfach nur die Tools, die ich für meinen persönlichen ähm, Bedarf jetzt einsetze, um mich selbst ähm, ja effektiv einfach zu organisieren. Okay, wenn das Ganze für dich hilfreich war, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst, hinterlass mir gerne einen Kommentar. Und wie gesagt, wenn du ähm, ja Ergänzungen zu dem äh, Thema hast, ja, wenn du äh, Tools einsetzt, die jetzt hier nicht besprochen sind, hause doch einfach unterhalb des Videos in die Kommentare. Ich freue mich da auf jeden Fall ähm, von dir zu hören. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt alles, alles Gute, maximalen Erfolg. Wir sehen, hören uns beim nächsten Video. Bis dann, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.